man so gehört. Er will wissen. Khalid will es auch wissen. Wollt ihr es wissen, Leute, das will ich wissen. So, genug mit Wissen. Ah, Freunde des Kampfsports, ein kurzes Video, weil viele fragen mich, Khalid, was ist das jetzt, was du da auf YouTube machst? Machst du jetzt Reaction oder machst du jetzt deine eigenen Events Promotion oder dieses und jenes? Leute, schaut. Dieses Format gilt für all jene Kampfsportler, die sich in Österreich befinden. Es gibt in ganz Österreich keine einzige Plattform, die wirklich seriös oder mit einer großen Reichweite österreichische Kampfsportler pusht. Und ich möchte meine Reichweite dazu nutzen, um genau das zu erreichen. Als ich damals gegen den Wesner gekämpft habe, Deutschland hat geschwiegen. Ich habe mich drei Runden lang mit dem Wesner geprügelt und das nach einer Herzmuskelentzündung und einem Monat Vorbereitung. Ich habe mich drei Runden mit dem GMC Champion geprügelt und habe knapp nach Punkten verloren. Seine Bodenarbeit war sehr sehr bedürftig. Der war am Ende und das nach einem Monat Vorbereitung die ich hatte. Deutschland hat geschwiegen. Kein einziges deutsches Portal hat es geschafft, darüber zu berichten, wie knapp diese Entscheidung war. Habt ihr in Deutschland irgendwann einmal was gehört von Mohammed Machaif? Nein? Sehr talentierter MMA-Kämpfer, der mittlerweile große Erfolge zu verbuchen hat. Ja? Er trainiert mittlerweile bei Soma Fight Club und er ist einer der heißesten Anwärter für die UFC. Kämpft auch mittlerweile bei Brave. In ganz Deutschland hört man nichts davon. Meine nächste Reaction gilt genau diesem jungen Talent. Habt ihr in Deutschland schon irgendwann einmal was gehört von Dominik Schober, der was jetzt in Amerika trainiert hat? Und zwar nicht nur bei irgendwem, sondern bei Leon Edwards. Habt ihr in Deutschland schon etwas gehört davon? Nein? Siehst du? Habt ihr in Deutschland schon mal irgendwas gehört von anderen MMA-Kämpfern in Österreich? Außer von jenen, die von deutschen MMA-Kämpfern besiegt worden sind? Ja, natürlich, in Deutschland kennt man Leute wie Michael Riersch. Ja, das ist für jeden in Deutschland ein Begriff. Islam Dulatov hat ihn besiegt. Aber in Deutschland kennen Sie nur Leute, die deutsche MMA-Kämpfer besiegt haben. Aber wir haben etwas mehr zu bieten. Wir haben nicht nur Kämpfer zu bieten, die von deutschen MMA-Kämpfern besiegt worden sind. Und Leute, wir sind nicht das Land hinter den Bergen. Nein, wir sind das Land der Berge, wir haben riesige Talente, unglaubliches Potenzial steckt in diesem Land und genau dafür steht mein YouTube-Kanal und genau diesen Menschen werde ich eine Plattform bieten, nicht nur diesen Menschen, auch all jenen anderen Sportlern, Boxern, Kraftsportlern, ich werde sie ins Rampenlicht stellen, weil keiner in Österreich es bis heute geschafft hat. Let's go and smash time!